Lilo, heute machen wir es mal kurz. Äh, jetzt ist Faschig, jetzt machen wir ein bisschen Spaß mit Ubuntu-Made. Ne? Ubuntu-Made, spezielle Ubuntu-Version. habe ich wieder so einen kleinen Bug gefunden, aber diesmal nicht so tragisch und da raus. mache ich mir jetzt einen kleinen Spaß. Share Command injection of Places Pi Plugin vom Mate Menu habe ich gefunden. Wie können wir den kleinen Bug ausnutzen, dass wir hier so ein bisschen Hello auf dem Bildschirm kriegen? Ne? Worte, persönliche Worte. So, und jetzt äh, an sich die verborgenen Dateien anzeigen. Und in Punkt .config gehen. Punkt .config. Und da sehen wir user dies dies Ja, nicht, ich stotter nicht, das heißt. So, so und jetzt steht da zum Beispiel sowas wie xdg-desktop-dir ist home-schreibtisch. Und da machen wir jetzt mal ein bisschen Spaß. Jetzt exploiten wir mal wieder Shell command injection mäßig xmess. Na, jetzt wollen wir das mal Hello hier. Hello, ich weiß nicht, ob ich das richtig schreibe. Äh, minus Timeout äh, 10 Sekunden. So, und speichern wir ab und schon sind wir so gut wie fertig. Sofern wir das furchtbar advanced äh, made menu benutzen, ja, das furchtbar Advanced, advanced heißt ich bin total toll ne, ich, bin, ich nicht ich, ich die haben geschrieben das wäre sowas von advanced ja total advanced äh, ist aber nicht so gut also hier haben wir unser panel zur leiste hinzufügen und da muss dann halt hin das äh, made menu advanced made menu hinzufügen gut was passiert dann hello Hello, sehen wir da? Hello, da wunderbar, 10 Sekunden lang und dann ist das wieder weg oder wir drücken auf OK und dann erst erscheint das Menü. Gut, ihr werdet es mir glauben, wenn man den Rechner neu startet, dann äh, kommt Hello immer. Wir können auch noch mehr Hello haben, ja? Jo, wie wie war Hello hier? Also das Advanced äh, Made Menü, das total advanced ist, äh, hat zum Beispiel die Option mit Rechtsklick. Add to Desktop. Ne? Ja, also zum Desktop hinzufügen oder zum Schreibtisch. Und was passiert dann? Hello, hello, hello. Ne? Total okay jetzt. Äh, wunderbar. Gut, woran liegt das, äh, dass wir hier vor Karneval auf dem Desktop haben? An einem Bug. Shell Command Injection in Places, Pi und Diversen anderen Dateien. Ja, die werden aber dann für Dateien. Datei in PlacesPy haben wir das Problem. Steuerung Print mal wieder Commands. So, Commands get Status. Nein, get Output diesmal. Und hier wird das Desktop Directory eingesetzt, und da ich das geändert habe ne, und Commands geht Output einfach mal wieder auf die Shell geht, ne, holt er sich aus dieser User Dies, -Dies den Text raus aus dem Abschnitt Desktop Dir und geht das äh, einfach mal so auf die Shell und dann erscheint halt mein X-Message. gleiche Problem hat natürlich Applications Pipe. Und wir sehen auch hier das gleiche Gedöns, äh, ja, Add to Desktop. Das war das Ding, wo ich hinterher drauf, da hatte ich meinen Karneval. Immer wenn ich eine Datei zum Desktop hinzugefügt habe, hatte ich meinen Karneval. Das geht übrigens auch mit OS System. Hier ist quasi der gleiche Karneval. Der gleiche Quatsch auf andere Art und Weise mit OS System. Anstelle von commands Wunderbar. Ich finde das echt klasse, dass die alle so nachdenken beim Programmieren und... Hello, nein, wunderbar. Zum Desktop hinzufügen, war so schön, war. Hello, nein, in dieses Ultimate Mate war ich klasse. Okay.